Tagpost. Unser letztes Video hier von der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen von 2012 bis 2017. Draußen ist 35 Grad im Schatten und die meisten von euch wollen wahrscheinlich genauso gern wie ich jetzt lieber im Freibad sitzen. Aber wir müssen unsere Kisten packen. Wir haben fünf Jahre im Landtag Politik gemacht. Wir haben viel gelernt in der Zeit. Wir sind drei Leute weniger geworden. Wir haben eine Menge Anträge gestellt, eine Menge Fragen gestellt und eine Menge Antworten gefunden und gerne hätten wir die auch in den nächsten Landtag eingebracht. Das hat leider nicht geklappt. Wir verabschieden uns also für diese Wahlperiode und machen weiter Politik mit euch zusammen und für die Menschen in diesem Land. Und man hat mir gesagt, ich soll am Ende nicht sagen, macht's gut und danke für den Fisch. Aber ihr kennt mich ja, Regeln sind so nicht so meins und deswegen wir sehen uns 2022. Macht's gut und danke für den Fisch.